Die Bundestagswahlen haben unserer Partei nicht nur einen parlamentarischen Auftrag gegeben, sondern auch einen gesellschaftspolitischen Auftrag. Und für die Annahme dieses Auftrags sind wir gut aufgestellt, nicht zuletzt, weil allein in diesem Jahr fast 8000 neue Mitglieder in unserer Partei eingetreten sind, davon viele unter 35 Jahren. Während noch offen ist, wer genau und wie regiert, während noch offen ist, wann der Bundestag so richtig mit Arbeiten anfängt, haben wir ähm, die letzten Wochen genutzt und uns verständigt auf einen linken Fahrplan und davon möchten wir jetzt einige Punkte vorstellen. Zum ersten Punkt. Während die schwarze Ampel einer Regierung gegen den Osten gewesen wäre, war für uns immer klar, wir sind die Stimme des Ostens und ähm, das ist eine wichtige gesellschaftliche Aufgabe für uns. Und um das zu vertiefen und unter auch den neuen gesellschaftlichen Bedingungen fortzuführen, wird ein Schwerpunkt in unserem ähm, Fahrplan für die Linke sein, dass wir eine Ideenwerkstatt durchführen mit allen möglichen Beteiligten, um nochmal Ausschau zu halten, wo haben Punkte funktioniert angesichts der gesellschaftlichen Rechtsverschiebung auch im Osten stärker nachhaltig die Perspektiven zu verschieben. Ein zweiter Punkt ist ganz Läuft hinaus auf die Linke Woche der Zukunft. Das ist eine Initiative von uns, die haben wir vor zwei Jahren bereits gestartet, wo wir eine Linke Woche der Zukunft durchgeführt haben. Und zwar wichtig, dass wir uns einerseits verstehen als eine Partei, die fest verankert ist in einer traditionsreichen linken Geschichte und zugleich klar ist eine Linke auftritt, die auf der Höhe der Zeit ist. Und uns geht es dabei unter anderem darum, wie man die Aufgabe soziale Gerechtigkeit in Zeit globaler Krisen, aber auch in Zeiten von Digitalisierung immer wieder erkämpfen kann und muss. Und dazu wird es verschiedene Zukunftsdialoge geben und eben auch diese Linke Woche der Zukunft, für die wir jetzt anfangen zu mobilisieren, die nächstes Jahr vom 13. bis 16. September stattfindet. Um einen dritten Punkt zu nennen aus unserem linken Fahrplan, das ist der Kampf gegen rechts. Für uns ist klar, wir geben einerseits klar Kante gegen rechts und gegen Querfront. Und zum anderen ist für uns auch klar, dass man das nur nachhaltig machen kann, wenn wir den sozialen Nährboden, also die Abstiegsängste, bekämpfen und dort etwas zusammenführen, was diese Gesellschaft ansonsten spaltet. Da finde ich, sind wir als Linke gut aufgestellt. Denn in unseren Reihen und in unserer Wählerschaft gibt es sowohl die weltoffenen wie diejenigen, die sich von der Politik nur noch betrogen fühlen. Und das müssen wir jeweils zusammenführen. An diesem Wochenende, und das passt zu dem Punkt gut, hat ja auch der AfD-Parteitag stattgefunden, wo die Linke ein organischer, lebendiger Bestandteil der Proteste war. Und ich finde, deswegen möchte ich das auch an dieser Stelle kurz kommentieren, das Wochenende hat doch noch mal eins sehr deutlich gezeigt, die AfD ist eine durch und durch völkische Partei. Und wenn dann die Rede von dem angeblich gemäßigten Flügel ist, so kann ich nur sagen, wer immer da dazugewählt wird, ist Teil einer durch und durch völkisch-nationalistischen Partei. Innerhalb der letzten Monate hat es auch in der AfD nochmal eine extreme innere Rechtsradikalisierung gegeben. Und der eigentliche Sieger des AfD-Parteitages heißt Björn Höcke. Ja, natürlich ähm, haben wir eine politische Aufgabe die künftige Regierung zu stellen in der Opposition. Wir gehen mal eher davon aus, dass es auf eine große Koalition hinausläuft. Vielleicht gibt es auch eine Minderheitsregierung als die zwei wahrscheinlichsten äh, Varianten. Wenn es eine große Koalition wird, gehen wir wiederum davon aus, dass es keine wirklich grundlegende Erneuerung der Politik geben wird, sondern eher und weiter so mit kleinen sozialen Korrekturen, die die Sozialdemokratie vielleicht durchsetzen kann. Wir ähm, haben uns dafür entschieden, die nächsten vier Jahre große Linien zu vertreten, große Auseinandersetzungen zu führen, auch in der Gesellschaft selber, die Verhältnisse wieder stärker nach links zu rücken. Und dabei spielen für uns folgende fünf Themen eine bedeutende Rolle. Erstens, wir werden uns nicht damit abfinden, dass ein Drittel der Beschäftigten prekär arbeitet, immer mehr unter Leistungsverdichtung leidet und äh, unter ähm, Arbeitszeiten, die nicht mit der eigenen Lebensplanung in Übereinstimmung bringen, äh, zu bringen ist. Deswegen starten wir eine Offensive für ein neues Normalarbeitsverhältnis, wo es äh, wieder die Regel wird, unter tariflichen Bedingungen zu arbeiten, wo man von seiner Arbeit leben kann und eine auskömmliche Rente ansparen kann und arbeiten und leben in Übereinstimmung. Einstimmung bringt. Dazu gehört für uns auch eine Offensive bei der Arbeitszeit. Zweitens, wir brauchen wirklich ein großes Investitionsprogramm in Bildung, Erziehung, Gesundheit und öffentliche Infrastruktur und in den sozialen Wohnungsbau. Auch das ist für uns ein zentrales Feld, das öffentliche, die öffentliche Daseinsvorsorge, die öffentliche Infrastruktur auszubauen. Das geht nicht mit einer schwarzen Null, das geht nicht mit Sparpolitik und das geht schon gar nicht mit Steuergeschenken an Reichen und Besserverdienenden, sondern nur mit Steuergerechtigkeit. Und das ist unser dritter Punkt. Wir werden die Verteilungsfrage des äh, stärker auseinanderdividieren äh, zwischen Reich und Arm. Die Ansammlung von ungeheurem Reichtum in wenigen Händen zur Dauerauseinandersetzung in dieser äh, Republik machen. Ohne Umverteilung gibt es keine soziale äh, Politik. Viertens. Man hat jetzt gesehen bei äh, der schwarzen Ampel, dass die Grünen selbst bereit sind, äh, äh, Kernpunkte, Magenkernpunkte wie Umweltschutz und Klimaschutz äh, äh, zu verkaufen. Wir werden das Thema sozialökologischer Umbau und Klimaschutz nicht den Grünen überlassen, sondern das selber stärker besetzen. Und fünftens, wir werden gegen jede Form von Aufrüstung äh, zu Felde ziehen und auch äh, gegen eine Erhöhung äh, des Rüstungsetats und gegen den Ausbau der Bundeswehr oder auch einer europäischen Armee als Interventionsarmee und Friedenspolitik in den Vordergrund stellen. Das ähm, bringt mich dazu, die weiteren ähm Vorschläge oder die weitere Beschlüsse zu unserem Fahrplan äh, kurz darzustellen. Erstens, wir werden die Kampagne in der Pflege und Gesundheit äh, fortsetzen. Das heißt, wir haben ja da schon begonnen, 100.000 Pflegekräfte mehr. Wir werden aber vermutlich diese Kampagne auch anreichern durch die Forderung auf auskömmliche Bezahlung im, Pflege, im Pflegebereich. Und wir gehen davon aus, dass das Thema Pflege, eines der zentralsten Themen äh, der gesellschaftlichen Auseinandersetzung in den nächsten Jahren sein wird. Zweitens, wir werden das Thema Mieten und Wohnen äh, zu einem Kampagnethema machen. Insbesondere in den Ballungsräumen ist Wohnen äh, unerschwinglich geworden für die Menschen. Und wir werden äh, mit den Mieterinitiativen für bezahlbaren Wohnraum kämpfen. Und wir werden dazu beitragen, dass es eine große Mieterbewegung für bezahlbaren Wohnraum gibt. Zweitens, wir werden unsere Position in den Gewerkschaften ausbauen. Wir halten es für dringend notwendig, dass in den äh, Gewerkschaften Mitglieder der Linken aktiv äh, mitmachen und das umgekehrt linke Gewerkschafter auch in der Partei Die Linke mitmachen. Wir haben dort große Erfolge erzielt in den vergangenen Jahren, insbesondere bei jungen Leuten, die äh, verstärkt zur Linken kommen. Auf unseren äh, Konferenzen zum Beispiel über neue Streikmethoden äh, und Formen kommen sechs, siebenhundert Leute, davon fünf, sechshundert äh, junge äh, äh, Menschen. Wir werden äh, insbesondere dort in den Bereichen auch Pflege und Gesundheit, aber eigentlich in allen Bereichen, äh, aktiver werden. Wir haben jetzt schon ähm, viele Angebote und werden die weiter ausbauen. Äh, Katja Kipping hat es gesagt, wir haben einen großen Zulauf von äh, jungen Leuten. Die äh, wollen wir natürlich integrieren, aber wir wollen sie auch qualifizieren. Deswegen machen wir eine äh, Bildungsoffensive, ein Nachwuchsförderungsprogramm in der Linken, wo wir insbesondere jüngere Mitglieder ähm, befähigen wollen und qualifizieren wollen, politisch linke äh, Arbeit zu machen. Ähm, das haben wir schon begonnen mit äh, Pilotprojekten, wo über 200 äh, Leute äh, geschult werden, das wollen wir weiter äh, ausbauen. Ähm, und natürlich auch selbstorganisierte Projekte in diesem Zusammenhang fördern. Drittens, wir wollen in sozialen Brennpunkten stärker arbeiten. Wir haben ja schon immer gesagt, eine Linke, die die Menschen in prekären Arbeits- und Lebensverhältnissen oder die erwerbslos sind, von Sanktionen bedroht sind durch Hartz IV und Ähnliches, wollen wir massiv vertreten. Eine Linke, die diese Menschen nicht in den Mittelpunkt der Politik rückt und der sozialen Auseinandersetzung, verdient den Wort Linke nicht. Aber es ist nicht so einfach, die zu erreichen. Ähm, deswegen haben wir vier Pilotprojekte, soziale Brennpunktarbeit entwickelt, die zurzeit schon angelaufen sind. Ähm, zwei im Osten, zwei im Westen. Und äh, wir werden äh, das zu einem Thema der gesamten Partei machen, dass wir zu den Leuten gehen, dort eine Zuhöroffensive starten, also haben wir schon gemacht, mit vielen Haustürbesuchen, aber das soll eben nicht nur im Wahlkampf gemacht werden, sondern jetzt äh, äh, offensiver fortgesetzt werden, dass wir mit den Leuten reden, weil dort besteht das Gefühl, über alle wird geredet, aber über uns nicht und mit uns wird nicht geredet und wir wollen dort diesen Politikverdruss nicht einfach akzeptieren, sondern die Leute ermutigen, sich für ihre Interessen einzusetzen und auch sich für die Linke zu interessieren. Nun zur aktuellen gesellschaftlichen Entwicklung noch ein Kommentar unsererseits. Asselborn hat im Interview gesagt, dass flüchtlingspolitisch die EU auf einen Scheitern zusteuert und man sich offensichtlich nur noch in Fragen der Abschottung einig ist. Ich kann Ihnen da in dieser Frage nur zustimmen. Dass die Europäische Union sich offensichtlich nur noch in Fragen der gemeinsamen Aufrüstung und des Abschottens einig ist, ist eine Bankrotterklärung. Und ich will hier in Erinnerung rufen, dass wir beide schon seit Längerem für eine Idee werben, die genau das durchbrechen könnte und also auch zu einer Neubegründung führen könnte der Europäischen Union. In der Flüchtlingspolitik ähm, haben wir vorgeschlagen, dass es eine Art Fluchtumlage geben soll, wo ähm, die Staaten, die deutlich mehr Geflüchtete aufnehmen, als sie entsprechend ihrer ökonomischen Leistungsfähigkeit und Landesgröße müssten, ähm, besonders stark finanziell unterstützt werden, zum Beispiel über ähm, die Strukturmittel oder andere Investitionsmittel und dass dies durch eine europaweite Millionärsabgabe entsprechend zu finanzieren ist. Was die Außenpolitik anbelangt, will ich auch noch mal daran erinnern, dass wir immer wieder deutlich gemacht haben, dass ein falscher Kurs für die EU jetzt wäre, zu versuchen, die Rolle, die bisher die USA gespielt haben, einfach zu kopieren und auf Militärmacht und Weltpolizei zu setzen, sondern dass viel mehr an der EU wäre, auf Friedensmacht zu setzen und auf Entspannungspolitik. Am Wochenende hat uns auch die gute Nachricht erreicht, dass Dennis Yücel nun in Einzelhaft ist. Das ist natürlich nur ein erster Schritt der Druck sozusagen muss weiter aufrechterhalten werden, denn nach wie vor gilt das Ziel Free Dennis. Der Arbeitgeberverband der Metallindustrie hat heute der Forderung der IG Metall nach Arbeitszeitverkürzung, befristeter Arbeitszeitverkürzung mit eine knallharte Absage erteilt mit der doch sehr flapsigen Bemerkung, sie sind nicht bereit für Nichtarbeit auch noch Geld zu bezahlen. Man kann nur dazu sagen, der Arbeitgeberverband der Metallindustrie ist offensichtlich im 21. Jahrhundert nicht angekommen. Die Positionen der IG Metall sind eine ganz, eine ganz wichtige gesellschaftliche Auseinandersetzung um die stärkere Vereinbarung von Arbeiten und Leben. Und wir haben heute so einen... Produktivitätsstand, wo tatsächlich sich die Arbeit stärker am Leben der Menschen und an ihren unterschiedlichen Lebensphasen orientieren kann. Es ist ja nicht so, wenn ähm, sich Beschäftigte dafür entscheiden, für ein oder zwei Jahre die Arbeitszeit zu verkürzen, dass sie da in aller Regel nichts machen. Sie machen ja wichtige gesellschaftliche Arbeit, kümmern sich um ihre Kinder, bilden sich weiter, lernen die Gesellschaft besser kennen oder, oder die Welt. Ich finde, dass wir tatsächlich einen Arbeitszeitaufbruch benötigen. Wir sollten generell sogar die Arbeitszeit neu regeln und aufhören damit, dass ein Teil der Menschen, Millionen von Menschen strukturell unterbeschäftigt sind mit unfreiwilliger Teilzeitarbeit, mit zehn stunden Verträge und der andere Teil darunter leidet, dass er zu viel arbeiten muss mit 40, 45, 50 Stunden immer noch nicht genug ist, der Laptop noch mit nach Hause genommen werden muss und das iPhone in Urlaub. Wir brauchen eine neue Normalität, die sich stärker an den Lebensphasen und Lebensinteressen der Menschen orientiert und die sich grundsätzlich eher an der 30-Stunden-Woche orientiert als heute an der 40-Stunden-Woche.